Okay, herzlich willkommen wieder zum dritten Part oder was haben wir? Dritten Part? Keine Ahnung, dritten was? Part. Ja, dritten Part von Portal. Wir haben ja immer noch zweite Test-Chamber, wo wir vorhin aufgehört haben. Mhm, genau. Ja, Ist weg, klar. Vollgas. Ihr übrigens oh. äh, in die Videos am springen, also von Part 1 zu Part 5 zu Part 2 in meiner Portal 2 Playlist. Yay. Yay. Das kannst du übrigens auch machen auf YouTube Playlists. Okay, ah, das habe ich schon verkapiert jetzt da. Okay. Ach, so machen wir das. schon her. Mhm, ist so geil. Da durch, spring eine, da eine. Genau, und jetzt bleibst einfach da drinnen. Okay. Woi. Das, das ist cool. So, jetzt musst du nur da so, sein. Jetzt, Genau, das und jetzt musst du das machen. Genau. Oh. Nein, Moment, du musst erst da oben und da unten machen. Ah ja stimmt. Mein Binifle. Genau. Und dann das äh, äh, Dunkelblaue dort da, äh, verändern. Und Aber zuerst Knopf dunkel, weil sonst haut's mit genau. Yeah! yeah. yeah. So. Ah. Well yep. Ja, ja, You might be <laughs> <about them. laughs> I I only I created this just to see them fail genau. and you didn't <laughs> Oh, now enttäuscht, wir gefailt haben. Oh. That's short, Das Shortcut ja, ist, ja. ist nee. uh, ja. um, This oh, yeah. yeah. is schlimm. Oh ja. Ladebildschirm. Level 3. Um. Okay, das wird lustig. Oh. Hm, ah, du musst jetzt mit Omi kommen, oder? Ja, aber da können wir nicht. Wie kann man denn da anlaufen immer? Da müssen wir irgendwo Schwung aufbauen, weißt du schon. Da hm. wieder. Da oben, da Chill, oben. Da und da. Steckst ah, genau. du rein? Piu! Jo, wunderbar. Warte, ich drück das. Genau, dann holst du ja das Ding und kommst wieder. Yeah. Dann jetzt laufst du aber nicht da durch, ich weiß nicht. Oh, sorry. Super. <lacht> <lacht> ich hab mir gerade überlegt, scheiße. Der voll jetzt da oder? <lacht> ja. Okay nochmal. Oh, ja super. Geil ja. Naja. ich hab grad überlegt, der, der fällt da durch, oder? was. <lacht> oh, was war denn das? Lol. Das war nicht nur. Nur mal. <lacht> ja. <lacht> Ganz richtig was. So. <lacht> so, jetzt bin ich von dem Scheißschalter nicht mehr weg. Jetzt machen wir das rote Portal, du. Ähm, lol. Hab ich echt gemacht. Hm. Jetzt schon. Ja, genau. Hm. So, jetzt wird ganz kurz. Piu! Ja, jetzt. jetzt. So, nur mal. So jetzt, <lacht> jetzt musst du da <lacht> hier. Kann man da durch? <lacht> Na, warten. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wow. Mal! <lacht> <lacht> mhm. Voll geil. Microphone muted. <lacht> geil. <lacht> Ach. So du wartest jetzt bitte da. Nein, Lukas? Nein. So, das gibt's bei den Auffahr. Geh doch her? Er ja, oben. und jetzt kannst du einfach ganz gepflegt kämmer no Geh okay, durch for them wrong. Du hast jetzt nichts mehr dabei was wichtig ich ist und durch du das Portal gesehen. durch oder? Du, du, du machst ja halt dein eigenes Portal ja mein eigenes ist völlig schiene. genau das so. ist noch blau genau <lacht> Das artet immer so aus, was? <lacht> Jedes Mal. Und bei der nächsten Pause äh, ist sie immer in Keks. Mhm. Ist eine gute Idee. In der nächsten Streampause ist immer in Keks. Aufnahmepause. Äh, Aufnahmepause. Mhm. <lacht> und ich muss in der nächsten Aufnahmepause auch mal kurz weg. Das kann ich schon mal ankündigen in der Folge, damit die Zuseher ja wissen, was sie in der Pause macht. Hm? Ah, aber das ist cool. Kann man da mal, mach, mach du dies mal ganz kurz. Und dann lass mir mir kurz überlegen. Und du welche musst Taste war sein. denn das? Genau, und du musst dann lass mich mir mal kurz überlegen. Auf irgendwann so viel. Ich muss dann auf irgendwas aufhören, ja. Kann ich da unten irgendwo quasi ja, sitzen? Das heißt, ich muss einen da eins machen und du musst da eins machen. Und so. Ich irgendwie. kann doch keins machen, weil sobald ich da irgendwie uns mache und ich da durchfall, dann ist sofort wieder weg, weißt ja, Das kann bloß der entgegengesetzte Spieler da machen, okay. Genau. Aha. Jetzt chillen wir ganz kurz. Ich mache jetzt einfach mal da eins. Nein, das bringt mir nichts, ich muss. Ich spring jetzt da mal auf. Ich. Du mhm. juckst mir dann durch dein Hellblau aus, juckst du mir dann. Durch mein Dunkelblau Du juckst mir jetzt einfach. na no, durch mein Hellblau. Scheiße. Na das Hellblau. Genau. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Oh, <lacht> Scheiße. Super! Wunderbar. Okay. Und jetzt, warte. Was du hättest machen müssen, war. Das Dunkelblaue dann da umsetzen. Genau, dann, dann kannst du da auf. Dann kann, genau. Mhm. Und das machst du noch mal. Wartner? Ja, ja. Ja, geht schon. Das auch noch. Ja. So. Ich hab's gerade noch gesetzt. Äh, das war da, da hast du jetzt ja. <lacht> Sorry! Oh, du kannst so gar nichts. So, genau. <lacht> okay. so, Yeah! Yeah! Oh, wie viele Bälle <lacht> das sind! In three, two, A juggling one. test! <lacht> <lacht> <lacht> Jonglieren! Yeah! yeah. <lacht> Nein! <lacht> <lacht> ich bin im Fußball! Fußball. Man meet, what? Das geht nicht! Oder so? Ah, uh, was? Ah, schmeißt man in die Maschine! Ah, das geht nicht, gell? Na nice es hm. geht nicht. So kaputt. <lacht> <lacht> <Ja>, genau. <lacht> okay, machen okay. wir noch das nächste Rätsel. Ja, wir so. haben wir gerade bei Simma 30, also 10 Minuten parts davon schon werden eher 12 Minuten oder so. Na ja, ja, am besten 15 aber. Ja. Jetzt, bis jetzt haben wir einmal einen. 10 Minuten Part und einmal 15 Minuten Part oder 17 Minuten. Mhm, also. Wir wollen ja, den ja, die ja auch nicht überfordern. <lacht> genau. Jetzt, schau her, schau dir das an. Du das nochmal weggeht da. <lacht> so. <lacht> Warte, schau, schau mir mal schnell zu. Ja. Sechst <lacht> <Sagst> du das? <lacht> <lacht> ja, die <das> Zauberzufuhr. <ausfällt. lacht> Warte, machst du Nummer, dann, dann nicht kann genau ich ja wegen zoomen. Warte, können wir sie da noch mal schnell irgendwie so machen. <lacht> Schaut voll gut aus. Das habe ich vorhin gemeint, das weißt mhm. du wenn sie ein voll an den Deck ohne haut. Ja, super. Und hinten an der Wand hat es mich wieder zhaut. Mhm. Yay! Yeah. Aua! Scheiße, wie hätten man da. <lacht> jemand. <lacht> Super. Jemand hätte da ein Portal setzen müssen. Ja, das hätte jemand da müssen, ja. Oh so. Uh du musst nur so nochmal zurückgehen und nochmal da hin und dort drinnen hier. weißt du schon? Da. Mhm. Und dann springst du da durch. Ah, verbissern. Und jetzt seit, warte. Jetzt seit, sitzt du. Chill, ich muss jetzt irgendwie durch. Wir waren das. Du musst jetzt irgendwo vorhin oder sowas. Oder ich muss da wieder Schwung aufbauen, indem ich das da und das da sitze. Und ich dies jetzt und auf, auf da. da, da. Genau, na du musst aber oberspringen und auf die Seite um ah, und da geht nicht. Und da so. an sich sitzen. Mhm. Da, Nein, das aha. Dunkelblaue muss auf die anderen Seite von dem Ding. Also doh Genau. Und jetzt warte es ganz kurz, bis ich aha. wieder bin. Mhm. aha. Yeah. Pfi, oh. Und jetzt seid mach ich mein Nimm nehmen wir rot da her und jetzt springst du da nochmal durch. Also durch den durch ja. den Beschleuniger, was schon. Ohne irgendwas zu setzen, weil die Portale auch bezieht ja, ja. macht. Genau. Ha, ich bin so. durch dir. den direkten Weg genommen. Nee. <lacht> yeah <lacht> oh. oh lol. Ah. Und oh, jetzt muss ich dort. Yeah. Ach, ich hätte da wieder Portal sitzen müssen. Jetzt bin ich auch eingesperrt. <lacht> ich bin auch eingesperrt, scheiße. Ich komme da wieder raus. Ah, jetzt. Oh, Na, passt schon. Au, das. Oh, die das zerquetschen mich. <lacht> ich <bin> dazwischen drin. <lacht> <lacht> Ähm, chill mal kurz. Was ist denn da drin? Da, zwei Portalflächen. Ohr angewinkelte und auch Tori. Dann tust. dann sitzt beide Portale auf die beiden Dinger hier. Mhm, genau Und dann, dann wartest du da drin nicht ganz kurz. Aber ich muss ja da weggehen. Wir müssen mit dem Würf Würfel auch verstehen Der übrigens da oben ist. Schau mit top auf meinem Bildschirm. Mhm. da oben war der Würfel. Wir aktiviert da man müssen die müssen wir Chill kurz. Ah, und dann. Mh. Genau. Okay. So und jetzt halt muss ich. muss ich dohi und chill kurz. Oh die, die Live-Einblendung <lacht> ist nicht. eine gute Idee. Nicht? Ja. Du musst aber doch ja, ja. Ich kann den, ich den nur Würfel mehr nicht mitnehmen. Ja, ja. dann los mir mehr aussehen. Also du musst. du musst mit den Würfel aufvergeben, Schnee. Mhm. So, genau. Genau, Dann und jetzt muss kann ich den Würfel da herstellen. so und so. Genau, genau. und jetzt und I so, I und so Passt, fertig. Und ihn muss du und daher, her, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Yay, und jetzt bin ich da. Wow, okay. Okay, so und du kannst jetzt im Grunde einfach da eine steigen. Spring aus also der da eine. das war jetzt nicht schlau. LOL Es geht ah, jetzt. LOL Do you know Who dances around like an imbecile Was was jetzt hoch? Dies. Das will die Gruppe dir machen. <lacht> <lacht> du musst mal schauen, was der deine macht. Geh mal einen Schritt aus, oder? So, schau dir, schau dir mal genau an, was die machen jetzt. Hm. <lacht> <lacht> okay, <das geniegt. lacht> ja. So. Machen wir einen Cut. Genau, also äh, ja. mir wünsche euch jetzt so viel Spaß beim äh, restlichen Tag. Und nächstes Mal geht's weiter mit dem nächsten Level. Und was sagst du dazu? Puegas. Yeah. Yeah. Puegas. Okay, dann auf ich Wiedersehen.